Doch bevor das Shopping-Erlebnis startet, muss sich Susan noch für etwas Wichtiges entscheiden. Möchte sie sich lieber mehr Zeit fürs Shoppen nehmen? Oder will sie das Geschenk in der Blackbox? Wenn Susan die Überraschung nimmt, bleiben mir allerdings nur 15 Minuten fürs Shoppen. Geht Susan das Zeitrisiko ein? Oder ist sie heiß auf das Extra-Teil? Die Box?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 Gang hochschalten, los geht's! Also Jetzt müssen wir erst die Schleife suchen. Ne? Ja, ja. Okay. Okay. Kann ich hier überall sein? Ja. Überall, ja, egal. Wo. Überall. Oh. Ich schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch äh ja, nur hier jetzt. Überall hier. Oh, verdammt. Nur nicht auf dem Boden. Ja, räum das mal ordentlich auf wieder. Kleine, Geht alles von der Zeit ab. Nein. Wir suchen die gelbe Schleife.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 Super, Steht drauf. Hinten. Hinten. Hinten. Ne. Wo steht jetzt? Oh Gott, wo steht's? Achso. Fashion meets Fun Faction. Einfach luftig und elastisch. Luftig und elastisch. Okay. Los. Susanne übernimmt die Führung. Luftig Julia passt auf die goldene Schleife auf. Reit Leggings. Ist auf jeden Fall elastisch. Hast du schon mal halb? Von der Farbe passt sie doch auch voll gut dazu. Ja. Und luftig. Und passt auf die Leggings auf. Luftig? Fashion Meets Fun. Ex also Fun Faction, okay. Fun ah, Fashion, luftig. Fashion Meets Function. Oder die hat Jacke sich das Motto luftig. zwischendurch verändert? Die Jacke als luftig? Ja. Und als elastisch die Hose? Ja. Die Jacke gibt's Luftige Schuhe gibt's nicht. Julia, bei Löster gibt's doch, doch alles. Das passt doch super. Passt auch mit dem. Oberteil, super. Und damit übernimmt Julia wirklich die tragende Dann Rolle. Fährt. Genau, für luftig könntest du auch. Und, so ja, Deckel warte, für Sie. warte, Und, und, und, ähm. Julia, du darfst auch mitsuchen, die Uhr tickt. Was suchst du denn? So eine Schabracke, die da mit Funktion ist. Nur noch zehn Minuten Zeit. Okay. Als Schwuler darf ich mit Frauen viel kritischer sprechen als heterosexuelle Männer. Das ist ja von mir immer gar nicht auf einer sexuellen Ebene gemeint, sondern nur als Empfehlung zur Weiterentwicklung. So also, ein bisschen mehr okay, Chaka-Chaka-Lipgloss. So Carly ja, Jenner hat eine richtig geile Marke. Welche Schön drauf geschmiert. Und dann ein bisschen mehr in die fab -Eck gegangen, Susanne. Und dann geht's richtig voran. Die Jacke hier. Ja. Und dann jetzt das da drüber, da. Ja, dann pack die von eben weg. Ja, aber dann eine andere Hose. Hol mir mal eine andere Farbe einfach nur. Einfach nur ja, eine und andere und dann such schon mal für Sunny noch was. Stimmt, ja, jetzt. das Pony braucht auch noch was. <lacht> los, rechne, rechne, rechne, da, los, los. Bitte, liebe Julia, damit Susanne okay. ja, nicht die mehr Hose als 600 Euro ausgibt. Die blaue das. Die blaue. Ja. So, Susann, gibt es eigentlich von Pico ein Lipgloss, den könnte man noch gleich mitverkaufen, an die Arctic Blue oder die Sommerleicht Frühling, Schick <lacht> Collection in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 29,95. Steht nichts dran, aber kostet dann ja. so. arbeitest du hier oder was? <lacht> arbeitest du hier oder was? <lacht> ah, ah. Und der Preis? Ja. ja. Also die Susanne hat eine okay. sehr charmante, ein leicht eichhörnchekal ja. äh, ader im Unterton. Ah, aber wo? eben ist es ha? sehr sportiv Alter. und sehr elegant ähm, durch die Wendung äh, gefallen. Nee, äh, ich ja. muss aber sagen, Susanne.